Immer vor, ich schau mir vor, du grad, tust du dich einen Wegen ganzen weg. Tag lang. Scheiße. Fuck. Du bist ein Alter. Warte kurz, ich hab' ne Idee. Alter Vater! <lacht> Machen wir <mal> nochmal! <lacht>